Wir hatten schon im Sommer 1938, also vor dem Einmarsch der Nazis, abgesprochen, dass wir nicht nur in Verbindung bleiben, sondern dass wir auch eine Geheimschrift uns erarbeiten, eine sichere Code, mit der wir uns auch politisch, nicht nur allgemein menschlich, verständigen konnten. Das war eine Geheimschrift, die von der Gestapo bis zum Schluss nicht entschlüsselt wurde. Ein sehr raffiniertes System, das sogenannte zwei das allgemein bekannt ist. Aber da konnte man immer noch sehen, das ist eine Geheimschrift. Und wenn so etwas entdeckt wurde, brauchte man natürlich nur den Absender und den Empfänger zu erpressen, um herauszubekommen, was ist da los. Deshalb musste also die Code nochmal verdeckt werden. Das war meine Idee. Wir haben dann verabredet, dass wir den wöchentlichen Artikel, den Köppes entweder im Völkischen Beobachter oder im Reich schrieb, dass wir den benutzen zur Tarnung. Da wurde also rot unterstrichen und im Begleitbrief geschrieben, der Satz von Köppes ist wichtig, das musst du mit anderen diskutieren, ja, das muss man beachten und so weiter. Das hatte nur die Funktion abzulenken, dass dieser Artikel die Geheimschrift trug. Nämlich in der Art und Weise, dass der verschlüsselte Text von rückwärts, an, mit der Nadel eingestochen wurde in bestimmte Buchstaben. Die Buchstaben musste man herausfiltern indem man das Papier durch Licht hält und dann wurde erst entschlüsselt. Also es war nicht mehr zu erkennen, dass wir uns mit Geheimschrift verständigen. Und dann kam noch etwas Wichtiges dazu, als äh, der Krieg begann äh, mit dem Überfall auf Polen hat die Wehrmacht und die Luftwaffe Blitzmädchen gesucht, die also in den besetzten Gebieten als Telefonistinnen oder als Funkerinnen äh, helfen konnten. Und da haben sich von unseren Genossinnen acht, die nicht zum harten Kern gehörten, freiwillig gemeldet. Wir haben gesagt, das ist eine gute Sache, äh, die müssen in unsere Geheimschrift eingeweiht werden, die vorher nur der harte Kern kannte. Und wir müssen die Verbindung aufrechterhalten und die müssen, wo sie auch sind, versuchen, mit den dortigen Partisanen Verbindung aufzunehmen. Und als ich nach der schweren Verwundung in der Strafkompanie in Afrika umgeschult wurde zum Funker, gab es natürlich also eine doppelte Möglichkeit, sich schnell zu verständigen. Also jeder Funker hatte die Möglichkeit, wenn irgendwo anders ein Funker war, sich auch noch per Funk zu verständigen. Man musste nur aufpassen weil äh, die Gestapo ja alles abhörte, ja, um die SS. Also, aber es ging, äh, sodass man sich auch noch per Funk miteinander verständigen konnte. Ich hatte zum Beispiel, es gibt wenige, die sowas erreicht haben, von 1941 bis 1945 Verbindung zu meinem exilierten Parteivorstand in London. Es ging eine verschlüsselte Post nach Bergen in Norwegen. Dort saß eine Genossin von uns, als Blitzmädchen, die hat die Verbindung zu den Partisanen. Die brachten die Post nach Schweden. In Stockholm, saß der Generalsekretär meiner damaligen Partei, und der hat per Flugzeug von Stockholm nach London die Verbindung hergestellt. Bis zurückkam die Anfrage, wie ist die Stimmung in der Bevölkerung, wo sind Plätze, wo falsche Jäger abspringen können, wo zugleich ein soziales Umfeld ist, dass sie also dann auch sicher wohnen und operieren können. Das muss ja alles da sein. Genügt ja nicht, wenn sie nur abspringen. Solche Anfragen kamen und die wurden beantwortet. Und später ging das noch viel schneller, weil eine Genossin, die mit ihren Eltern nach London emigriert wurde, eine neue Identität bekam, eingeschleust wurde nach Dänemark, hat dort einen dänischen Widerstandskämpfer geheiratet, war also doppelt abgesichert. Und die hat sich bei der deutschen Kommandantur beworben. Die sprach nicht nur, dass sie Jittisch sprach, wusste niemand. Die sprach außerdem Deutsch, Französisch, Englisch und dann hat sie noch Dänisch gelernt. Und die hat sich bei der Kommandantur beworben. Da sie perfekt in Schreibmaschinen Steno war, wurde die sofort eingestellt. Und wegen ihrer Tüchtigkeit Sprachgewand dauerte das nicht lange. Dann saß sie im Vorzimmer des, Kommandierenden Generals, des deutschen Kommandierenden Generals hatte also Zugang zu all den Akten. Alles, was zum General ging oder von ihm ging, auch wenn es vom Führer ging, kam, ging durch ihre Hände. Ja. Und das war natürlich eine Quelle und die hatte direkte Verbindung nach London, sodass also der Weg kürzer war. Also die Verbindung äh, von uns äh, nach, nach London funktionierte dann in kürzerer Zeit. Dann dauerte es halt nicht mehr sechs Wochen, sondern waren es... 14 Tage oder drei Wochen, bis die Nachricht hin und her ging. Verschlüsselt natürlich.